hat jetzt endlich ein bisschen weiter auf Ost gedreht. So, dass wir jetzt momentan den Wind von 100 Grad Backport Achtern bekommen. Und auch die Welle kommt leicht von Achtern. Also die angenehm die Fahrt ist jetzt etwas angenehmer. Und wir machen auch so um die fünf Knoten Fahrt. Obwohl wir immer noch ersten Ref sind. Aber das machen wir ja wegen unserem gerissenen Unterband. Da sind wir doch lieber ein bisschen vorsichtig. Gott sei Dank ist das ja an der Steuerbordseite und somit auf der abgewandten Seite. Also da dürfte nicht so viel Last drauf liegen momentan. So wie es aussieht werden wir aber trotzdem immer noch fünf Tage brauchen. wieder ausgerecht Tag 23 Tag ja. 23 Dann werden die Leinen gleich wieder schön aufgeschossen damit alles seine Ordnung hat und keiner stürzt. Ja. Auch so kann man sich auf einer langen Überfahrt beschäftigen. Die Annette malt kunstvolle Bilder. Letzte Nacht, da haben wir richtig Fahrt aufgenommen. Ich habe zeitweise bis zu 7,8 Knoten Speed gehabt. Wahnsinn, die Limelight ist nur so dahin geflogen. Aber leider haben damit auch die Wellen zugenommen. Die ist wieder am Werk und hat schon mal die ganzen Zutaten herausgesucht. Es gibt nämlich wieder mal ein leckeres, frisches Brot. Wir mal. Was gibt's denn heute für ein Brot? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist das glutenfrei. Okay. Ja, so ist das hier immer. Das sind Geheimnisse. Die wird erst gelüftet, wenn das Brot auf dem Tisch steht. Meine Frau ist schon in Ankunftslaune. Sie sumselt auch hier oben bei ihrer Wache. Und freut sich, dass wir so einen herrlichen Segeltag haben. Wie läuft's? Sie ist zufrieden. Wollen wir aber schneller. Wie schnell fahren wir? 5,2. Da wird um 0 Uhr der Eintrag im Logbuch vorgenommen. Unsere Koordinaten werden notiert. Unsere Seemeilen, die wir gefahren sind. Der Luftdruck und Windgeschwindigkeit und Windrichtung. So, welcher Tag ist jetzt angebrochen? Donnerstag, der 5. Mai. Was für ein Etmal haben wir? 134. Jo. 134. Rekord. So, ich mache mich fertig. Dianette darf jetzt nämlich ins Bett gehen. Und ich darf mich nach oben setzen. Und schauen, dass wir hier schön vorwärts kommen. Oh, denn da ist der Fisch. Die nette die befreit ihn jetzt. ist er gerade gekommen, oder? Ja, er ist gerade gekommen. Kommen wir ein bisschen, bisschen zu hier. Da ist er! Der Fliegefisch! Der will, der will noch leben! Oh, was war das? Dann hätte er die nicht gekriegt. Lebt er! Gott sei Dank, jetzt hat sie schöne, stinke Fischer von Fliegende Fisch. Oh, wieder ja. ein Wolken ja, durchzogener morgen. <lacht> ja, dann muss ich nur mal ein waschen gehen. Aber du hast das Leben gerettet. Sehr schön. Ich hab Schuppen. Tag 26, noch 160 Seemeilen bis Nuku'iwa. Ja, leider gibt es heute wieder kein Frühstücksei, wir haben zwar noch welche, aber die Chefin meint, die schmecken schon irgendwie wieder ein bisschen muffig, deswegen lassen wir das heute. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück und die letzte Tomate gibt es heute. Mal gucken, wie weit sie gekeimt hat. Ja, die vorhergehenden, die waren ja schon ein bisschen am, am Keimen. Aber ich muss euch sagen, die Annette die hat das super gemacht. Wir haben also immer noch was zu essen. Wir haben noch Kartoffeln, wir haben noch Zwiebeln und wir haben glaube ich auch noch einen Kohl. Ja. Und es gibt natürlich frisch gebackenes und Brot. Und das bei herrlichstem Segelwetter, 16 bis 20 Knoten Wind, 5,5 bis 6,5 Knoten Fahrt. Morgen, Tag 27. 2738 Meilen haben wir hier raus. Gestern, unser Edmahl war 119. Hm. Was war jetzt unser schnellstes? 26 glaube, ich. Ja, glaube ich. Nee. Ja. Auf jeden Fall voraussichtlich meine letzte 0 bis 3 Uhr Wache. Die trete ich jetzt nicht an. Weil morgen, Abend, nee, heute. Äh, heute Abend, genau, es ist ja zwei, heute Abend, hoffentlich im Hellen, kommen wir an. Wäre schön. Momentan ist super ruhiges Wetter, wir haben 13 Knoten Wind, waren fahren 4,5 Knoten, ja. es ist ein ganz bisschen Welle und ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ja, ja. freust du dich auch, dass wir es ja. hinter uns haben? Ist ja noch nicht. Also noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht aber äh, ein bisschen Vorfreude kann sein. Ja. Ein bisschen Vorfreude. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Wache. Du gehst jetzt schön schlafen. Und wir sehen uns um 3 Uhr. 7. Mai. Morgens, Viertel nach 7 nach mexikanischer Zeit. Weil wir ja die Uhr nicht umgestellt haben. Es regnet und windet. Da ja, ist so das noch so ein Schitzschauer. Das ist kurz vorm Ziel. 75 Meilen noch. Die GEMO haben wir gerade schon gerettet. Oh. Oh, das war noch nicht alles. Nachdem es heute Morgen wieder ein bisschen geregnet hat, Gibt es jetzt einen sehr schönen Sonnenaufgang? So ein letzter Sonnenaufgang, bevor wir Nukuhiva erreichen. Wir hoffen, dass wir im Hellen dort ankommen werden. Die Annette, die macht sich schon wieder landfein, weil. Gleich kommt Nukuhiba in Sicht. Und da muss man ja auch schon mal sauber sein. So sieht die Annette dann aus, wenn sie sauber ist. Nukuhiba in Sicht. Da seht ihr es. Alles ah, schon toll mal wieder Land zu sehen. Und auf der Backbordseite sehen wir Uahuka. Ja, leider ist der Wind eingeschlafen. Nur noch vier Knoten Wind. Aber jetzt mit Motorunterstützung klappt es haben wir noch elf Meilen zu so unserem Ziel. Oh, das ist ja der Hammer. Also super Licht. So wird man gerne begrüßt. Wir haben gerne zwei Stunden früher hier gewesen, aber na gut, jetzt fahren wir nur zwei Stunden und dann haben wir unseren Platz erreicht. 17 Meter. Nach 27 Tagen, 20 Stunden fällt unser Anker. Und da sind unsere Lotsen. Hi. Hey! Ja, alles gut. Annette! ja, ja, ja, ja, ja, ja, Checker. ja. Wir wir haben's geschafft. Juhu! Wie viel? <lacht> 2.847. 27 Tage, 20 Stunden. Ungefähr. Ja. Ich gratuliere dir! Ich ja. Super, super! So, ihr habt es gesehen, wir sind in Nuku Hiva. Vor. Vor Nuku Hiva. <lacht> wollten zwar bei Sonnenschein ankommen, aber es ist leider 0 Uhr. 53, 45 ist der Motor ausgegangen. Aber. Äh, die Zeit, Zeit hier in Französisch-Polynesien ist 21 Uhr. Was also ist jetzt passiert? Ja, da haben wir ja gleich schon ja. Besuch bekommen. Hallo. Hallo. Gratulation. Ja, das war ein ja? ja. Heimatschutzmarkt. Ja. Ja. Das ist ein Monat. Steht dir mal vor. Das ist ein Monat, oder? Ja. 27 Jahre und 20 Stunden. haben ja. wir. Aber also, trotzdem? Ja. Er hat's geschafft? Ja. Hallo, hallo hallo hallo, hey, hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, danke schön. Hi, das ist, schön. Hey, das ist schön. Oh, oh, schön. Euch auch? Euch oh, aber auch. Kommt durch, Ihr seid ja auch hergekommen, ne? Sie sehen. Ja ja ja. ja, ja, ja, einfach hier. Ja, zeig ich mal, was es da gibt. Pampomosen. Pampomosen. Oh. Die sind zuckerschüss, gell? Super. Karambole. Bananen. Ah, oh. Und? ne? Und? Ah. Mango! Ah, Lem, Limon! Noch mal was. Und? Tada! Oh, so eine super leckere Mango! Der Hammer! Wir sind angekommen in der Südsee! Und guckt euch das hier an! Grüne Berge! Absolut. L. Aber die Bucht ist ganz schön voll. Also da heute Sonntag ist, können wir nicht einklarieren. Da haben wir den ganzen Tag für uns, wir werden mal das Dorf erkunden, versuchen ein bisschen Geld zu tauschen und natürlich auch Internet zu haben. diese riesen Mango an. Wir haben uns gestern Pia und Köbi hier vorbeigebracht. Also das ist ja ein Frühstück, ein ganzes Frühstück, so eine Mango. So, jetzt geht's los, erstes Frühstück. Nukuiva. Nach 28 Tagen geht's das erste Mal wieder an Land. Wir und Köbi von der Lubina, die zeigen uns, wie das hier so alles läuft in Französisch-Polynesien. So, und da haben wir auch die Morganen wiedergefunden. Die sind auch schon hier. Oh, so, uh, uh, actually, well, Ist das nicht der Hammer? Südsee! Das war hier der Sitz des Königs damals, bei dem musste man sich anmelden, wenn man hier die Insel betreten wollte. Und da sind die berühmten Tikis, da sind sehr viele leider vernichtet worden, aber man versucht jetzt die Tradition wieder aufleben zu lassen. So wollen wir das haben. Wir sind beim Einklarieren, das macht man hier bei der Gendarmerie und es ist alles ganz entspannt, so wie es aussieht. Da steht die Annette und füllt fünf Listen aus. Das ist super. So, wir sind angekommen in Polynesien und das ist auch schon das Ende dieses Films. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal, drück die Glocke und hier unten kannst du unsere Reise unterstützen. Hier oben kannst du unseren Kanal abonnieren und hier findest du ein für dich ausgewähltes Video.